Leitende, ja, genau. Liebe ex liebe Unterstützende und Interessierte. Wir verstehen, wenn euch gerade nicht der Sinn nach Klimaschutz steht. Auch wir machen uns Sorgen. Um die Risikogruppen und um die Menschen, die wir lieben. Ums Gesundheitssystem und um die Menschen, deren Berufe in Gefahr sind. Und um unsere Schulbildung. Wer hat da noch Zeit und Lust, über Klimaschutz nachzudenken und über Treibhausgase zu reden? Und überhaupt. Die Streikzahlen haben abgenommen. Von Greta Thunberg hört man nicht mehr so viel. Die Zeitungen interessieren sich für andere Themen. Gefühlt war es das mit dem Thema Klimaschutz in der Politik und bei vielen Menschen in der Bevölkerung. Aber selbst wenn die Politik in Sachen Klimakrise die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches hat und noch immer nicht konsequent handelt, die Klimakrise hat sich nicht in Luft aufgelöst. Die Wissenschaft berichtet, dass die Kipppunkte noch näher sind als befürchtet. Und dass wir manche vielleicht sogar schon überschritten haben. Wir müssen handeln. Jetzt noch mehr als zuvor. Bleibt aktiv und helft uns, Druck zu machen. Trotz Corona geht das, indem ihr am Freitag Fotos von euch mit eurem Streikschild unter dem Hashtag, Hashtag #FightEveryCrisis Crisis und Netzstreik fürs Klima postet. Die Medien sehen, wenn Hashtags trenden und werden anerkennen, dass Paltes for Future trotz Krise noch am Start ist. Netzstreik fürs Klima!